Frau oh, Abschneide, da die nur noch Äpfel? Das ist was gibt <lacht> es denn eigentlich schon hin? Weißt du nicht? Warum oh, macht sie das jetzt? Aber so, weil das kann, das kann einfach. Ja, das ist geschäftlich. Na, wie lange halten Sie noch? Mama, darf ich nicht? Ein, zwei, drei, drei. Ja? Wir haben eine gute Hand. Wir gaan beginnen auf deutschen Land konkreten. Touristen ansteckt! Wo das? Der Wir sollen gleich mal einer Cola- fehlen. Wir haben ein overlain dabei. Wir haben heute Knäsen mit dem die Klassen, uh, die Klassen, die neue Dank nicht umauerde산-natmenig Oh. Oh Ein yeah, oh yeah, oh yeah. je, für die Applaus so für die Wanda